Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. In diesem Video werde ich euch zeigen, wie ich meine Jeans anmale. Und zwar die, die ich in meinem letzten Video anhatte, als ich meine Schuhe bemalt habe. Wenn ihr das Video gesehen habt, dann wisst ihr, dass meine weiße Farbe ausgelaufen ist und auf meine Jeans getropft ist. Deswegen ähm, habe ich da jetzt was drüber gemalt. Und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Also das ist die Jeans vom letzten Video. Man kann hier halt diesen weißen Fleck sehen, der nicht rausgegangen ist. Und ich habe mir erst überlegt, da eine Rose drauf zu malen oder so. Aber dann dachte ich mir, ich bin so ein Markenfreak. Ich klatsche jetzt irgendeine Marke drauf, die ich noch nicht gemacht habe bis jetzt. Und da habe ich irgendwie an Yves Saint Laurent gedacht, dass ich hier dann einfach so YSL drauf mache. Und dafür muss ich mir jetzt erstmal eine Schablone machen. Also für die Vorlage habe ich jetzt einmal YSL auf so einen... Fotopapier ausgedruckt, weil das halt dick genug ist, damit ich das als Vorlage direkt benutzen kann und nicht nochmal extra auf Pappe abpausen muss. Und ja, es hat halt auch die richtige Größe, so wie ich es haben wollte. Und jetzt muss ich das ausschneiden und ich benutze dafür einen Skalpell. Und ich brauche noch eine Unterlage. Also ich habe jetzt einmal alles, was schwarz drauf gedrückt war, ausgeschnitten. Ich habe nur so kleine schwarze Striche drin gelassen, damit halt diese weißen Teile, die in der Mitte sind, dranbleiben und nicht rausfallen, weil sonst würde ich das auch mit anmalen. Und Das möchte ich nicht. Ich werde ähm, das einfach so ausmalen und später dann diese Teile, die hier dann fehlen werden, werde ich dann einfach mit einem Pinsel nachmalen, damit es halt wieder ganz ist. Jetzt nehme ich ein Stück Pappe und lege das ins Hosenbein rein. Das ist, damit die Farbe nicht durchsickert, wenn ich jetzt drauf male. Damit es halt nur auf den Karton dann drauf kommt, und nicht noch innen ans andere Ende vom Hosenbein. Und jetzt lege ich das einfach drauf. Und muss jetzt erstmal meine Farbe zusammenmischen. Ich habe mir überlegt, so ein helles rosa drauf zu machen. Dafür habe ich jetzt weiß und pink. Das werde ich einfach zusammenmischen. Die Farbe ist von Keul. Und Javana heißt das ist halt extra Stoffmalfarbe für helle und dunkle Stoffe. Und ja, damit kann man einfach auf Stoffe draufmalen. Das muss man dann trocknen lassen, nochmal drüber bügeln. Und dann haben wir das Muster drauf, was wir haben möchten. Ich habe extra so ein, so ein Malerdings, ne? Ihr ja, wisst, was ich meine. Und äh, hier werde ich jetzt einfach die Farben drin mischen. Ich habe so einen Spachtel, womit ich die Farbe da raushole. Und ja, ich hoffe, die ist noch nicht getrocknet, weil ich habe die sehr lange nicht mehr benutzt. Sieht noch okay aus. Uh, ich glaube, ich habe das noch nie benutzt. Dieser Geruch erinnert mich irgendwie an meine Kindheit. Kennt ihr noch diese Farben? Window Colors heißt es, glaube ich, wo man irgendwas, irgendein Muster malen konnte und das dann so, wenn es getrocknet ist, an die Scheibe kleben konnte. Danach riecht das irgendwie. Jetzt nehme ich mein Tuch, was ich extra für meine Malfarben habe. Man merkt irgendwie voll, dass die Konsistenz von der weißen Farbe viel dickflüssiger ist als vom pinken. Ich hoffe, dass sich das gleich ein bisschen ausgleicht. Also die Konsistenz ist auf jeden Fall besser, aber ich glaube, ich möchte die Farbe noch etwas heller haben. Erstmal ein bisschen. Das sieht gerade irgendwie voll aus wie so ein geschmolzenes Kaugummi. Und ich weiß nicht, ob ich mit der Farbe zufrieden bin. Ich will halt nicht, dass man denkt, dass das L mit Kaugummi drauf gemalt ist. <lacht> das wäre nicht so nice. Andere Idee. Oh shit. Oh no. Sieht man nicht. Ich bin ein sehr ungeschickter Mensch. Also, eine andere Idee ist jetzt, erstmal weiß zu nehmen. Und dann was von meinem Rosa nehmen. Ich glaube, das wird besser. Uh. Yeah. Oh yeah. Das ist die Farbe, die ich wollte. Dieser Farbunterschied einfach. <lacht> oh, ich habe so viel Farbe verschwendet. Okay, ich glaube, ich bin zufrieden. Irgendwie stört die Naht hier. Muss bisschen was davon abschneiden. Das ist besser. Jetzt nehme ich mir ein kleines Schwämmchen und tupfe das damit auf. Die Jeans ist übrigens von Kubus gewesen und ich glaube, die war relativ teuer und deswegen hoffe ich, das hier wird gut aussehen. Das letzte Stück Farbe rauskreizen. So. Okay, ich habe irgendwie Angst, die Schablone abzunehmen. Okay. <lacht> Oh mein Gott! Das Problem ist, erstmal, ich habe keine Farbe, nicht mehr viel, sehr viel. Und außerdem macht diese Farbe meine Pinsel meistens kaputt. Der hier sieht auch kaputt aus. Ich glaube, ich nehme dann den. Wenn der eh schon ein bisschen broke ist, benutzen wir den. Das Ding ist, ich muss das auch auftupfen, weil sonst sieht man, an welchen Stellen ich das mit dem Pinsel gemacht habe wo mit dem Schwamm. besser auch ein paar Stellen aus, wo der Rand zum Beispiel nicht ganz gerade geworden ist oder so. Das Ding ist, diese Farbe wird nicht so im Stoff drin sein, nicht so als ob man dieses Stoff gefärbt hat, die sind Stoff, <lacht> ähm, aber es wird so drauf sitzen als wenn das halt so drauf gebügelt wäre. Weil eigentlich ist es ja auch drauf gebügelt. Ist halt drauf gemalt und dann drauf gebügelt. Aber <lacht> ja, ich glaube ihr wisst, was ich meine. Also theoretisch hätte ich das auch ausdrucken können, direkt auf so einem Bügelpapier. Dann hätte ich das einfach ausschneiden können und draufbügeln können. Mein Wecker hat gerade angefangen zu klingeln. Und ich habe mich des Todes erschrocken. Aber ich lebe noch. <lacht> also ich überlege auf jeden Fall, was ich aus diesem dunklen Rosa noch machen soll vielleicht so ein bisschen aus rum, rum tupfen oder ich glaube, ich mische noch etwas von diesem hellen Rosa. Nochmal weiß. Jetzt. So, dann nehme ich jetzt meinen einen Schwarm. Okay. Ich glaube, dass es eigentlich für cool aussehen wird, aber ich habe ein bisschen Angst. Okay, ich mache erstmal weiß drauf und tupfe hier, wo dieser weiße Fleck ist. Nämlich helles Rosa. Ich probiere jetzt einfach ein bisschen aus. Ich mache einfach irgendwas. Hier war ja vorher noch meine pinke Farbe drauf. Ich nehme jetzt wieder ein bisschen Pink. Schmiere das ein bisschen. Ja, ich glaube, das ist gut. Gute Technik. So, Ich bin zufrieden. Es ist leider sehr viel Farbe übrig geblieben, aber ich versuche die jetzt in kleine Gefäße reinzumachen, damit ich die vielleicht noch mal benutzen kann, wenn sie nicht austrocknen. Ich hoffe, ihr könnt alles sehen. Ja, weiter als hier habe ich halt eh nicht gemalt. Und dann muss ich jetzt warten, bis es getrocknet ist, und komme dann wieder. Also ich habe jetzt noch mal dazu ein paar weiße Punkte gemacht, weil mir das einfach zu wenig weiß war. Keine Ahnung. Hier oben habe ich auch noch einen weißen Punkt gemacht. Und ich habe mir überlegt, dass ich nicht überall drüber bügeln werde, sondern nur über dieses Symbol hier, was übrigens schon trocken ist. Weil hier einfach so dickere Schichten sind und da ist halt so, wie soll ich das sagen? Schon wieder mein Problem mit Erklärungen. Mir fällt das Wort nicht ein. Also auf jeden Fall meine ich, dass da so Wellen drauf sind, sozusagen so. Kleine Hügelchen und die kann man halt auch spüren, wenn man drauf fest, wenn es halt getrocknet ist. Ich bin mir nicht sicher. Das war sie noch nicht getrocknet. Auf jeden Fall. Ja, ich möchte halt nicht draufbügeln und dann diese Hügelchen so wegmachen, dass alles so ebenmäßig ist, weil dann sieht das, glaube ich, nicht mehr so cool aus. Deswegen bügel ich nur hier drüber und das mache ich jetzt auch. Also ich habe mein Bügeleisen jetzt geholt und auf der Verpackung steht, dass man ein dünnes Tuch drauflegen soll. Ich nehme jetzt aber einfach Backpapier. Also. Ich würde sagen, vergesst nicht, diesen Karton da wieder rauszuholen. Es ist zum Glück nicht durchgesickert. Aber die ähm, Farbe ist eigentlich auch zu dickflüssig, um durch Jeansstoff durchzugehen. Auf jeden Fall lege ich jetzt ein Handtuch drunter, damit ähm, ja, ich meinen Tisch nicht kaputt mache. Keine Ahnung. Und ich habe keinen Bock, ein Bügelbrett zu benutzen. Deswegen ja. lege ich einfach ein Handtuch drunter. So. Ein Stöpseln. Da stand, man soll auf Baumwollstufe drüber bügeln. Und man soll 5 Minuten, glaube ich. Ja, fünf Minuten auf Baumwolleinstellung drüber bügeln. Aber mein Bügeleisen muss erstmal warm werden. Jetzt versuche ich mit der Spitze nur über das Logo rüber zu gehen. Dieses dampf an. Also es waren jetzt zwar keine fünf Minuten, aber ich glaube, das reicht. Also hier seht ihr die fertige Jeans und ich bin eigentlich sehr zufrieden damit. Zufrieden, ich bin begeistert. <lacht> Auf jeden Fall ähm, finde ich jetzt im Nachhinein, dass ich dieses Voice l logo vielleicht ein bisschen dunkler hätte machen können. Und ähm, was ich nicht bedacht habe, ist, dass die Jeans einen kleinen Stretch-Anteil anhat. Anhat? <lacht> <lacht> einen kleinen Stretchanteil hat. So. Und wenn ich die anziehe, ist die Farbe halt etwas rissig. Also wenn ihr das nachmacht und eure Jeans auch so stretchy ist, dann solltet ihr vielleicht die Jeans auseinanderziehen, gerät ihr drauf draufmalt. Also am besten irgendwas reinstopfen, damit die Jeans gestretched ist. Und ja, man sieht auch vorne am Knie, dass da ein Stück der Farbe so abgebröckelt ist, aber vom Weiten sieht man das nicht. Und deswegen bin ich zufrieden damit, und nicht, dass das so wie es ist. Also ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bye!